Eigentlich dürfte das gar nicht in der Geografie abgehandelt werden, denn Ton ist ein Gestein. Und Gesteine, das macht die Petrographie oder die Geologie. Freilich ist sie für die Geografie auch wichtig, denn es ist ein Gestein, was in der Regel nicht so tief unter der Erdoberfläche liegt, dass es nicht Einfluss hätte auf die Gestaltung der Landschaft, sei es Kulturlandschaft, sei es Naturlandschaft. Und dieses Ton, dieser Ton ist ein Gestein und das mag man nicht glauben, wenn man so einen Brocken in die Hand nimmt und rein rumspielt, dann zerfällt es? Daher nennt man das ein Lockergestein, im Gegensatz zu den älteren Tonen, die Festgesteine geworden sind. Zum Beispiel der Kauberdachschiefer ist ein Festgestein oder gar die Silurischen Schiefer, das sind ganz dichte Festgesteine, aber allesamt sind sie aus dem Lockergestein, aus dem Lockermaterial Ton entstanden. Das Mittelrheinische Becken ist ja nun ein Becken innerhalb des Rheinischen Schiefergebirges. Das heißt also, es hat sich dort anhand von, ja, durch Spalten und Lüfte abgesenkt, um mehrere zig bis 100 Meter. Daher ja auch die laufende Erdbebenangst im Zusammenhang mit Milheim Kehrlich, mit dem Kraftwerk. Und äh, zu tiefsten Stellen fließt das Wasser, das ist ja eigentlich klar. Und die Vorgänger des Rheins, also die Vorgänger des Urrheins sind vor etwa 25 Millionen Jahre noch in dieses Becken hineingeflossen. Es war kein Einbruch, es war ein langsames Einsinken, Und so haben sich die Gebirgsabflüsse natürlich auch eingependelt. Sie haben geschlingert, mal da rein, mal da rein, mal da rein. Daher entstanden dann verbreitete Flächen. Anders wenn ein Fluss nur starr in seinen Schwimmkegel hineinfließt, dann gibt es eben eine begrenzte Fläche. Aber so äh, wurde diese Fläche eben größer. Das war übrigens die Zeit, nach der der Rhein dann den Durchbruch nach Norden schaffte. Also man kann diese Tone noch nicht einmal als Rhein- und Moselablagerungen bezeichnen, sondern es sind Ablagerungen der hydrographischen Vorgänger. Der Rhein selber floss damals noch über die Rhone ins Mittelmeer. Dieser Ton in der der kerle Gruppe ist ein Miozänerton. und was liegt über dem Miozänenton und was liegt drunter? Drunter liegt, wie auch unter den Tonlagern auf dem Westerwald oben, das Schiefergebirge. Und zwar das Paläozoische Schiefergebirge, 380-420 Millionen Jahre alt, dann kam nichts mehr drauf in der Zeit, bis zum Terzär, wurde dort nur noch abgetragen. Und drüber liegt überall etwas, was nach dem Terzäer entstanden ist und am Ende des Terzär. Und drüben in, äh, in der Kehrlicher Tongrube, da liegt fast der gesamte Kalender der eiszeitlichen Ablagerungen. Von den Ältesten bis zu den Jüngsten. Das heißt also, es ist ganz sicher, nach dieser Tonbildung geschah wieder nichts, außer, dass dann... Ein paar Millionen Jahre später, die Eiszeit sich bildete. Erstens mal ist quellfähig. Er nimmt bis zu einer gewissen Kapazität Wasser auf und ist dadurch quellbar. Das merkt man, wenn man dann durch eine frisch beregnete Tongrube geht, wenn man plötzlich die Füße nicht mehr hochkriegt. Und dann äh, ist... Für den Chemismus des Tons wichtig, dass es ein Silikat ist, also ein Abkömmling der Kieselsäure. Und diese Kieselsäure wiederum entsteht bei der Verwitterung von Feldspäden. Und der Feldspat, man sagt fachlich, er sei ubiquitär, das heißt, er kommt überall vor. Wenn Sie zum Beispiel Rot- und Blaufärbungen drin haben, ist es meistens ein gröberer Ton. Sie kennen ihn als Lehm. Er hat aber die gleichen Eigenschaften und ist durch zwei- bzw. dreiwertige Eisen ist er braun bis rötlich gefärbt. Dann blau heißt immer, die organischen Bestandteile spielen eine Rolle. Da denken Sie am besten an den Faulschlamm im Meer, der auch diese blau-grau Farbe hat. Das gibt nachher mal einen wunderschönen Ton, wie die ordovizischen Tiefseetone, die heute auch ganz schön feste Gesteine sind. Dann, wenn er grünlich wirkt, dann ist mit Sicherheit Kupfer mindestens in Spuren drin. So wie jedes Element ja seine besonderen Farbgebungen hat oder jedes Mineral aus einem, mit einem bestimmten Element, so kommen diese Farben dann in den Ton rein. Der einzige Ton, der farblos ist, im Besten Falle nur etwa Weißgrau, das ist der Kaolin, den man daher auch zu der Verarbeitung zu Porzellan verwenden kann.